Hi und willkommen, mein Name ist dann die und ich begrüße euch zum letzten Part von Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, ihr habt richtig gehört. Der letzte Part, ähm, ich habe mal so nachguckt und ich glaube, ich kann eigentlich nicht mehr irgendwie was machen. Und was bedeutet, ja, wir sind jetzt am Ende angelangt. Ne? Der letzte Part, der 117. Part, glaube ich, und ja, nach ungefähr über ein Jahr, in dem ich das Spiel gespielt habe, hat irgendwie fast an tales of ist frank kommt was ich glaube ich noch länger gespielt habe weil ich da pause gemacht habe dazwischen was bei dem projekt hier auch der fall war ähm, kommt dieses projekt endlich mal zum abschluss was mich ehrlich gesagt ein bisschen freut und ja warum stehe ich dann hier ja wir geben uns doch mal den finalen boss allerdings auf level 200 ja ich habe alle karte auf level 200 trainiert ich habe nicht diese gratis level up dinger benutzt die habe ich noch alle hier und ja was bedeutet? Ähm, ja, hat ein bisschen gedauert, aber ist ja egal, ne? Wir haben FP 500 haben wir jetzt. Wir kriegen so in den letzten 20 level nur ungefähr ein FP, was ich ein bisschen schade finde. Und wir werden jetzt du vollkommen zerstören, ne? Klingt halt nach dem Plan, ja, alles klar. Ähm, ja, irgendwann wollte ich nur sagen, ähm, wir haben den Spiraldachen im letzten Part geplättet, welcher noch relativ schwierig war und Irgendwas anderes bleibt jetzt nicht mehr übrig. Ich wollte die äh, beiden Bücher hier, das Album und das Buch der Monster noch vervollständigen, aber ich habe online nachgeguckt und ich glaube, das ist gar nicht mehr möglich, weil ich glaube, hier irgendwie ein Ritter hat mir so also gefehlt, irgendwie ich glaube Nummer ja, 17 und 18 und da fehlt irgendwie noch dazwischen noch einer, ich glaube K oder so und ich weiß nicht mehr, wo man den nochmal gefunden hat, aber stand irgendwie so beim ersten Besuch von so und so und das bedeutet dann ich kann bestimmten charakter nicht noch mal ja suchen und in meinen dingen hinzufügen das heißt auch wenn ich jetzt hier weiß ich nicht alle anderen dinger noch suche bringt überhaupt nichts ich kann das halt gar nicht mehr äh, abschließen weil ein bisschen all ist so gleich ist auch mit dem album ich weiß nicht wie viele gegenstände mir fehlen ich habe alles hier nachgeguckt und mir fehlt all mir äh, ich habe alles hier komplett ne, von hier von Objekte bis zu Synthesematerialien. Bei Wertsachen fehlt mir aber, glaube ich, noch zwei Objekte und eins davon war irgendwie so eine Laterne, die man im Schrein vom Baktion bekommt, aber auch nur beim ersten Besuch von diesen Orts. Das heißt, ja, habe ich auch verpasst und das heißt, ich kann das Album nicht mehr abschließen. Was bedeutet, wir können keine 100 Prozent erreichen und ja, ist doof und ja. Das heißt, darauf muss ich nicht mehr zuarbeiten und wir sind dann eigentlich fertig, weil irgendwas anderes ist, glaube ich, nicht mehr übrig, ne? Wir haben optionale Bosse alle besiegt, wir haben alle Waffen, alle Gegenstände, wir haben alle Neben-Dungeons und sowas gemacht. Wir sind hier vollkommen fertig mit dem Spiel, so hat Beste, was wir hier noch rauskommen können. Ich könnte noch hier kochen versuchen, alle zu meistern, aber das mache ich ganz, ganz bestimmt nicht. Ich könnte noch da mit der Hasengilde machen, aber das ist mir jetzt auch ein bisschen zu blöd. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das lohnt sich irgendwie nicht so ich glaube man muss ich habe auch irgendwie nachgeguckt ich glaube da muss man wortwörtlich jeden titel haben und ich glaube ich bin mir ziemlich sicher dass wenn man das monsterbuch und das album abschließt dass man dann auch wahrscheinlich noch ein titel bekommt das heißt ich kann das sowieso nicht mehr bekommen von daher bringt das jetzt nichts mehr deswegen habe ich mich entschieden wir werden jetzt den part wir schließen den kampf wir das projekt mit dem finalen boss ab indem wir einfach mal reingehen und den vollkommen vernichten den duke ähm, kleiner fun fact ich habe sogar schon mal noch mal gegen den gekämpft und zwar um die Geheimmission von den zu erledigen weil von der Geheimmission mission bekommt man irgendwie noch einen gegenstand der mir gefehlt hatte fürs album und ja den habe ich dann bekommen und die Geheimmission hier bekommt man indem man die, die zweite form von du überspringt übrigens ne? Ähm, mit einer mystischen art hier erledigt und ja das habe ich gemacht und ja. Dann habe ich einen Gegenstand bekommen. Den braucht zwar für nichts unbedingt, aber der hat mir noch gefehlt in meinem Album. Und danach habe ich halt geguckt noch, was fehlt mir noch und dann habe ich gemerkt, auch oh, wertgegenstände, diese blöde Laterne, die fehlt mir und die kann ich nicht mehr bekommen und ja. es das dann erledigt. Von daher sind wir am Ende angelangt, was wir alles erreichen können und ja. Ja, wir sehen uns jetzt. Ich gebe mein Fazit zum Spiel noch mal ab und ja, dann kommt es hier zum Ende mit diesem Spiel. Ja, wir machen den natürlich fertig. Wir setzen unsere Teufelswaffen ein. Wir setzen unsere besten Sachen ein. Vollkommen egal, wie schnell der K.O. geht, denn. Ich kann so viel und er schon leicht tot und ja, weiß nicht, das ist irgendwie so eine Tradition von mir, wenn ich ein Rollenspiel beende, ich noch mal den finalen post besiege, nur halt Maximum Level. Ich weiß, es natürlich vollkommen langweilig, aber ist besser als wenn ich jetzt irgendwie weiß nicht, hier euch irgendwie vor keine Ahnung oder Polika oder so verabschiede für immer und ja gehen wir mit dem bang hier raus. und ja ich sage euch mal die geil mission dass ich das ist gar nicht schlecht natürlich sogar ein bisschen verändert so von, von normal her, wenn ich mich nicht irre sondern die mission die bekommt man indem man diese form ja mit einer mystischen art kaputt haut die musste ich halt nachgucken um halt ja das letzte objekt was mir gefehlt hat von synthesematerialien zu kommen hat mir letztendlich nichts gebracht weil mir sowieso noch gegenstände fehlen die ich nicht mehr holen kann aber ja er konnte damit rechnen ne? ja, ist klar. gut ich weiß nicht wie viel meine mystische art abzieht aber wenn er so 100.000 oder so hat, dann wird das, glaube ich, schon reichen. Ne? Hier schon mal über dem vor. Kommt nicht mal zu sein limit einsetzen. Dann komm, wird schon. Wird schon genug Schaden machen. So, komm her. Ja, locker. Boom, animiert. Das ist glaube ich auch neu. Ich glaub, das tut nicht normalerweise sein. Den ins werfen. Und ich kann die geile Mission noch mal bekommen. Ja, strahlende Sterne geben die hatte ich. Die hat mir gefehlt. Die habe ich aber eigentlich schon. Die geile Mission habe ich auch schon. So, jetzt packt er seine Teufelswaffen aus. Ich meine, der aktiviert unsere Teufelswaffen und ja, wir machen den schon wieder fertig. Ich hätte meinen, die Fahrung wäre ein bisschen schräger, aber oh, der macht sogar halbwegs Schaden. Als ja, ich hätte gedacht, der wäre, würde sich auch ein bisschen hochleveln, weil um mich zu erinnern, dass der finale Boss irgendwie auf Level 250 oder so geht, wenn man irgendwie den noch mal erledigt, nachdem man irgendwie hier im äh, finalen äh, irgendwie dem finalen optionalen Superboss so spielt erledigt, aber hier scheint das halt nicht der Fall zu sein. Hey. Hey, da war er von Judith lange doch so, Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich mit dem Projekt endlich fertig bin. Äh, ich, nee, das war ich gleich auf, wenn die Krebs sind. Na. Äh, äh, äh, äh, äh, äh. Alles klar, er ist natürlich auch überhaupt kein Problem. Der ne? gemerkt hat, dass ich die gleiche Truppe nehmen wie am ersten Mal, als wir gegen ihn gekämpft haben. Beabsichtigt hat jetzt gemerkt, Rita hat all ihre Finger hier verballert. All ihre TP, so, machen wir noch mal. Mystische Art vor du deine raushaust. Ne? So. Ich glaube, aber hier kommt keine animation ne? Hab ich auch schon probiert <lacht> no. komisch ja, wir kriegen so erfahrungspunkte obwohl das gar nichts bringt und ja spießchen ist unser letztes mal und ja wird ein kurzer part aber ja Boom. überspringen wir alles wenn wir in den crates gehen dann ich sagen, ich hätte auch die ganzen katzen mal durchlaufen lassen können, aber nee, das war. Und ja, das war's. Ich lasse die Credits jetzt noch einmal hier durchlaufen und tu dann mein letztes Fazit zum Spiel abgeben, dem wir jetzt alles erledigt und abgeschlossen haben, so gut wie alles jedenfalls. Um, Burning Chicken. Okay, der. Ich glaube die titelsänger von "Tales of the abyss hießen auch bump of chicken oder irgendwie so was haben die mit hühnchen Egal. Ähm, ja wie gesagt ich bin heilfroh dass wir fertig sind mit dem spiel ich glaube ich habe im januar 2019 mit diesem spiel angefangen und ja ich habe auch hin und wieder ein bisschen pause gemacht so ein paar monate aber das hat trotzdem immer noch sehr lange gedauert äh, allein deswegen weil So viel Zeugs jetzt tun gab in diesem Spiel eine Unmenge von Sachen muss man hier erledigen in dem Spiel und ja, viel gegrindet, viel auf Screen vorbereitet, um hier weiterzukommen in dem Spiel hat ein bisschen Zeit gekostet und dementsprechend hat das auch ein bisschen lang gedauert, aber es hat Spaß gemacht. Natürlich ist ein Tales auf Spiel hat mir sehr. Viel Spaß gemacht. Das ist eines der besten Tales auf spiel das ich gespielt habe in den letzten Jahren. Und ja, kann man weiter empfehlen auf jeden Fall. Super Spiel. Vor allem, wenn man gerne irgendwie viel Content hat. Ich habe jetzt so 350 Stunden oder so ja an dem Spiel gesessen. Das ist schon eine Menge, eine absolute Menge ist das. Ich glaube, kein anderes Tales of Spiel kommt noch nicht mal annähernd an dieser Anzahl ran. Und ja. Aber das heißt ja nicht dass das spiel perfekt war ne? mich haben auch eine menge sachen also richtig genervt das snowboard spiel von repeat ist absolut kacke die kollisionsabfrage wenn man irgendwie hier gegenstände auf der bahn treffen will ist sowas von kacke weil Pete so schmal ist die steuerung oh gott ist noch schlimmer dann ähm, noch irgendwas, was mich sehr gestört hat. Ich weiß es aber nicht, was ich glaube. Kratos war, was mich sehr gestört hat im 200-Mann-Kampf, aber ist auch nichts, was man irgendwie ohne Level nicht irgendwie wieder hätte gerade biegen können, glaube ich. Also, naja also viele Sachen. Fand ich gut, viele Sachen haben mich gestört, aber letztendlich fand ich das Spiel ist immer noch richtig gut gewesen. Es ist besser als das ja, was eins der neueren Spiele ist. Also ja. Und viele sagten auch, dies soll das beste Tales auf Spiel von allen sein. Was ich verstehen kann, du hast eine Menge Charaktere, du hast eine Menge Inhalt, du hast eine gute Story, welche vollkommen ein bisschen anders war als die anderen Spiele. Ich meine, du hast erst irgendwie bisschen mit einer Prinzessin durch die Gegend gereist und ja, um die zu beschützen, was so ein bisschen klassisch ist, wenn man so darüber nachdenkt an Rollenspielen und ja, dann wird Prinzessin entführt für die Hälfte des Spiels und du musst es der hinterherjagen und den Bösewicht aufhalten und ja, dann kommt auf einmal so ein riesiges HP-Loftcraft-Monster, das du dann besiegen musst. Nicht erwacht ist und sich um die ganze Welt geklammert hat, hat ein bisschen so was, so ein sehr überraschender Twist war und ja keine Ahnung, hat war irgendwie die Story war so von von keine Ahnung all over the place, das war sehr komisch. Also was mich immer gestört hat, war natürlich irgendwie die ganzen Begriffe hier den ganzen technischen Begriffe hier über äh, ich weiß ja gar nicht hier Intellexia adefaros und so was alles das ist ja noch leicht im vergleich jetzt dazu aber da kommt Rita mit ihren ganzen Formeln und er kräne und was weiß ich wie die ganzen Dinger nicht alle heißen und da kam ich überhaupt nicht mit mit und ja Hideo Baba gerade mit mit gesagt ich kam da überhaupt nicht mit und weil mir einfach zu technisch rückblickend betrachtet ist es aber bei jedem teils auf spiel so gewesen es ist immer irgendwie viel zu viel irgendwie sachen die du hier merken musst an fachbegriffen und so ich meine das sagt natürlich viel über die über das Worldbuilding von dem spiel aus aber trotzdem ich habe es da doch ein bisschen einfacher und keine ahnung dann hat mich manchmal ein bisschen überfordert ich fand das ein bisschen blöde dass das juri welcher mehr oder weniger ein mörder war und hinter den rücken aller leute irgendwie äh, diese hochrangigen leute getötet hat also ich fand da blöd dass er das alles gemacht hat und irgendwie weiß ich nicht die gruppe war einfach so ja okay pff. das hätte irgendwie mehr konflikt irgendwie so auslösen müssen finde ich ich hey, meine, der tut irgendwie hinter den Rücken von denen ja Leute umbringen. Ich meine, der ist ein Mörder, mehr oder weniger. Und der hat das zwar gemacht, um, ja, das weil er denkt, das ist das Richtige war, was es ja auch mehr oder weniger war, weil die Leute böse waren, aber trotzdem, den hätte irgendwie nicht einfach so vergeben werden sollen, finde ich. Er hätte irgendwie so ein ganz kleiner Konflikt mindestens dabei sein sollen. So, hab hier haben wir nächstes, was mich gestört hat. Duke. Warum ist er auf einmal der Bösewicht gewesen? Den hätte man viel besser irgendwie... weiß ich nicht. Den hätte man viel besser... auch oh, ich merke gerade, dass dieser Turm, wo wir gerade waren. Aus dem hätte man irgendwie mehr rausholen können. Ich meine, Alexei, der war irgendwie ab der zweiten Hälfte schon die ganze Zeit der Hauptbösewicht. Und er hat böse Sachen gemacht. Er hat seine Pläne und so was alles geteilt und so. Und dann weiß ich nicht, dann war er tot. Und dann kam der aus und das Spiel hat sich so gedacht, aber oh, wir brauchen noch einen Hauptbösewicht. Und ja, Alexei ist schon tot. Also, was machen wir denn jetzt? Aber oh, das ist ja noch dieser Duke. Ne? Ja, okay, willst du der Hauptbösewicht sein? Ja, klar. Und dann weiß ich nicht. Ich fand das ein bisschen doof gemacht. So. War ich mal hier und ja weiß nicht. da kam ich fand ich war ein bisschen zu wenig nein ich will auch noch hier speichern ich meine du war jetzt einfach nur so ein typ der irgendwie seit jahrhunderten oder tausenden von jahren irgendwie so was gelebt hat und in seinem freund wurde getötet und ja deswegen will er jetzt alle töten weiß ich nicht und ja um, hier sind wir beim Titel Scream Tales of Vesperia Definitive Edition. Steht auch gar nicht mehr, doch da unten links steht's. Gehen wir mal auf Neues Spiel. Oh. habe nie bemerkt hat sich juri so umdreht. Aber ich habe noch nicht so viel auf Neues Spiel gedrückt oder so. Ich kann mal sehen, wie viele Sachen ich mir hier leisten könnte. Ich habe 33.000 Rang. Maximal 99 Objekte, da braucht doch keiner. Keine Wertsachen, boom galt Titel, Buch der Monster, Album, Rezepte, Kochfertigkeiten, Synthesefertigkeit, Weltkarte. Äh, das ist eigentlich auch egal. Ne, Daten, Arzt, Arzt und Fertigkeiten, Juri, ehrlich als Arzt, Ausnutzung. Arzt, dem alle arzt aus dem abgeschlossenen spiel diese option gilt für alle figuren ah, okay ok maximal k sonst 20 höher maximal kann ich mit max kp reduziert werden hm. das klingt mir schon ein bisschen obwohl wenn ich schon irgendwann mal ein neues spiel mache dann war ich Overkill, ne max dp Zweimal galt doppelte Erfahrung zehnfacher Erfahrung. Ja, die Geschwindigkeit, mit der sich die Überlimitanzeige füllt, wird den Verbrauch von FB beim Einsatz von Fertigkeiten auf 1 ja, auf 1 erhöht und Erfahrungspunkte. Oh nein, hm. Kampfstufe entsperrt die Kampfgeschwindigkeit. unbekannt. Plaudereien entsperren. Aber ja, wow, ich kann mir wortwörtlich alles hier holen. was Waffen können nicht überall, okay. Geht aber ja, ein bisschen overkill. die weisen automatisch Titel und oder zu Betreuung aus seinen Abschluss zu. Zeig mal. Ich will einfach nur mal sehen. Boom. Und ja. Da. Repeat. Mal sehen, wie overkill ich jetzt bin. Dieser spielstand wird dann auch wahrscheinlich nur dazu da sein, um irgendwie, weiß ich nicht, die restlichen Sachen zu komplettieren vielleicht die platte trophäe zu holen. Ist nicht so unglaublich ernst nehmender. Ah oh, ha, ha, ha. Oh, clever. Ich kann da nicht Dings ja. Oh, mal wie schwach wir jetzt sind. Mal oh, wie schwach so Am besten wäre natürlich einzelkämpfen, aber ja, haben sie aber gut erledigt. Ich kann jetzt nicht alles ausrüsten, obwohl am Ende des Spiels kann ich alles ausrüsten, mehr oder weniger. Ja, dieser Spielstand wird dann natürlich ja dazu da sein, ja, alle restlichen Sachen zu komplettieren. Und ja, den Ring des sexers habe ich jetzt aber nicht mehr. Ja. Okay dann würde ich aber sagen, das war es dann für diese Folge ne? und für dieses Projekt mehr oder weniger. Und wir gehen jetzt zurück. Ich will meine Truppe, ich will alle hier haben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Projekt dieser Part und all das gefallen. Und man sieht auch viel besser aus, ne? und ja. Ähm... Wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Irgendwann kommt natürlich auch Tales of the, Tales of Arise oder so, heißt das, glaube ich. Ich weiß, ich habe jetzt mich jetzt nicht so informiert, wann da draus kommt, wie viel davon schon informationsmäßig äh, rausgekommen ist und so. Aber wenn es natürlich rauskommt, dann wird es hier natürlich wieder Let's Play Und dann dauert es hoffentlich nicht so lange wie dieses Spiel. Ich glaube, ich versuche, das dann auch ein bisschen kürzer hier anzugehen. Weil also nicht, irgendwann wird mir schon einfallen. Und ja... Aber ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen. Wenn ja, dann drückt das doch bitte mit einem Like, ein Abo oder ein Kommentar aus. Das würde mich sehr allerliebst freuen. Und ich sage dann ein letztes Mal von diesem Projekt hier. Tschüss! Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wann auch immer es sein soll. Tschüss!